Hi, in dem Video geht es um die Geschlechter. Gott zeigt uns ganz klar in der Bibel, dass er den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Es gibt keine weiteren Geschlechter. Und die Gender-Ideologie behauptet das Gegenteil, dass es mehrere Geschlechter gibt und außerdem behauptet sie fälschlicherweise, dass wir selbst unser Geschlecht bestimmen können und so auf der Grundlage unserer Gefühle. Unsere Gefühle sind aber keine gute Grundlage, kein gutes Fundament für eine Entscheidungsfindung. Denn unsere Gefühle können uns leicht in die Irre führen. Sie sind leicht von außen und von unseren Gedanken manipulierbar. Also Gefühle sind inbeständig und können sich ändern. Und Nach dem Gender-Prinzip können es so, so heute mal ein Mann sein, morgen mal eine Frau. Es können sich immer hin und her wechseln. Was eindeutig nicht möglich ist. Wir sind entweder Mann oder Frau, wir können unser Geschlecht nicht wechseln. Gefühle definieren dich nicht. Du bist nicht das, wonach du dich fühlst. Wir können unser Geschlecht nicht ändern. Gott hat alles erschaffen, auch uns Menschen. Und Gott liebt die Ordnung. Er möchte, dass wir wissen, wer wir sind. Und deshalb hat er uns ganz klar gesagt, wir sind entweder Mann, oder Frau. Das Gender-Spektrum sorgt für Verwirrung und Irreführung, anstatt dass es aufklärt. Ich glaube an das Gute, also an Gott. Und Gott hat mir auch gezeigt, dass es das Böse gibt. Und das Böse möchte uns vom Guten fernhalten. Und dazu nutzt das Böse unter anderem Verwirrung durch falsches und vertretes Reden. Das Böse möchte die Wahrheit als Lüge dastehen lassen. Und die Lüge als Wahrheit. Und eine Lüge vom Bösen ist es, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Die Genderideologie und das Genderspektrum ist ganz klar vom Bösen. Sie möchte verwirren und uns von Gott wegbringen. Denn Gott sagt genau das Gegenteil. Das Genderspektrum stellt die Lüge als Wahrheit dar und die Wahrheit als Lüge. Es ist aber ganz wichtig, dass wir den Menschen, die dem Genderspektrum glauben und der ganzen Ideologie dahinter, dass wir ihnen trotzdem mit Liebe begegnen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen den bösen Geist dahinter. Und deshalb sollten wir ihn mit Sanftmut und in Liebe begegnen. Sie wissen oftmals nicht, dass das, was sie glauben, ihnen eigentlich schadet und vom Bösen ist. Was also ich möchte eben das Gute, niemandem das Böse. Und aus Liebe habe ich das Video gemacht, nicht um jemanden zu verärgern, sondern um die Wahrheit kundzutun. Denn ich weiß, die Wahrheit kann frei machen. Wenn du weißt, wer du bist, welches Geschlecht du hast, dann bist du frei von der Verwirrung und kannst deinen Frieden haben. Aber dazu musst du die Wahrheit annehmen.